heute Rico? Äh, Hackabschor, bayerisch hell. Gesundheit. Danke. Also Münchner Hell, seit Jahrhunderten wird in München eine Bierspezialität gebraucht, die den Charakter der bayerischen Hauptstadt in Hopfen und Malz übersetzt. Das Münchner Hell. Ach so. Weich und malzig, edel gehopft und himmlisch wie die Frauenkirche. Mehr München hat nicht in die Flasche gepasst. Mhm. Gebraut nach dem bayerischen Reinheitsgebot von 1516. Was ist denn wir hier eigentlich noch aus? Zutaten Wasser, Gerstenmalz, Hopfen. Hopfen? Also ein Bier. Das ist ein richtiges Bier. Das ja. ist ein richtiges Bier. Nach bayerischem Reinheitsgebot. Ah. Manche sagen auch deutsches Reinheitsgebot. Nee, nee, das ist schon bayerisch. Also. Ja, ansprechend ist es. Ja, auspacken oder wegpacken. Ja, auspacken auf jeden Fall. Da habe ich richtig Bock Ja, mach doch. Das ist ja wie das Mönchshof. Einmal hast du hier die Schrift, Herr Dann hast du den, äh, den Öffnenmechanismus und den Verschließmechanismus. Geile Bügelsystem. Du hast hier die Stadt. Glück ist kein Kerl drauf. Mhm. Du hast hier ähm, angedeutet die Flagge. Ein Bisschen blau-weiß sieht aus wie München. Die Frauen, das soll die Frauenkirche. Das soll hier der außen. Ach so, da kenne ich doch hier. Jetzt kapiert das erst mit den Bergen. Da, wo bin Laden, sein ja, da, da. Ja. Laden. Kein so viel oh. der wenigsten in Spezialpunkt weniger. Bin Blindgänger, bin ja so viel recht. Das sieht, das, sieht das sieht. gut aus. Das sieht sehr gut aus. Alter, guck dir das an. Deck mich am Arsch. Da passiert ja nicht viel, wa? Gaumenliebe oder Gaumenhiebe? Ja, wir werden gucken. <lacht> Schlechte Zeichen. Das ist ja alles schlecht irgendwie. Hm. Das Öffnen war schon kacke. Mann, ist das ein mildes Bier. War? Boah, ey. Ist das lecker. Ja. Hm? Ich finde es lecker. Ist aber jetzt nicht so lecker wie Mönchshof zum Beispiel. Ja, finde ich auch. Ähm, Mönchshof hat mehr Geschmack, mehr, mehr Charakter, sage ja, ich das jetzt Ist mal. halt so ein Hellet, war? Ja, ist aber lecker. Das ist aber auch so ein Standard-Hellet, finde ich. So wie diese Bayreuther-Helle oder Boah, also das ist besser, als das wie Bayreuther, finde ich. Ja, ah, ja, aber oder diese Benediktiner Das ist alles halt so ähnlich so, so nicht. So, wie wird driftet? Mhm. Zu sehr ins, ins Export? Naja, ins Bedeutungslose. Ach, ins Bedeutungslose? Mhm. Der ist halt ein deutsches Bier. Wobei ich aber sagen muss, dass der Hasselröder mehr Charakter hat. Oh. Jetzt wirst du ja beleidigend. Jetzt übertreibst <lacht> du jetzt, ja. Jetzt kommen die Bayern und steinigen mich? Die Englück wissen so nicht, wo wir wohnen. Mhm. Ich finde auch, dieses, dieses Bild hier finde ich auch total uncool. Wo ist Heidi? Wo ist Peter? Wo ist das Stroh? Der Großvater. Übrigens, äh, die haben auch eine Website, war? hackershor.de ist auch hier unter dem Video in der Beschreibung. Einfach anklicken. Schon seid ihr da. Mehr Bündchen hat nicht in die Flasche gepasst. Ah. Also, 22 Punkte Silben. Ja. Ah. Ein hervorragendes Bier von ritterlicher Qualität. Oh, warte, Shop. Das war Gold gerade. Äh. <lacht>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 Äh, recht mild, also mild wird es, also das ist halt so in, mittendrin und äh, halt relativ leicht entspannt. Warte, bis im nächsten Video? Ich hab da schon eine Idee. Mhm. Jetzt gibt's wieder auf die Leber oder was? In der nächsten Folge gibt's das Piratenbier. Das tut der gute Piratenbräu jetzt, im nächsten Video. Na dann, lass mich überraschen. Also abonnieren und so. Liken, teilen, kommentieren. Auf jeden ja, Fall niemals resignieren, sondern dann lieber mal ein Bier trinken. Ja. <lacht>